Ich heiße nicht nur Benji, sondern auch dich. Herzlich willkommen zu der Videoserie Volumen von einem Drehzylinder. Diese Videoserie ist in drei Teile, nämlich Intro, Basic und Mastery unterteilt. Im Intro-Teil bespreche ich den Aufbau und die einzelnen Komponenten des Drehzylinders, sowie zum Schluss hin die Herleitung der Volumenformel. Keine Sorge, sie ist gar nicht so schwierig. Im Basic-Video lade ich dich ein, mit mir ein paar Aufgaben zu rechnen, und im Mastery-Video werden wir den Hohlzylinder genau unter die Lupe nehmen. Du fragst dich vielleicht, wofür du denn das jetzt schon wieder lernen musst. Aber Drehzylinder kommen ständig in unserem Alltag vor und spielen eine durchaus große Rolle. Einige Beispiele hierfür wären eine Getränkedose, ein Leuchtturm, Batterien oder auch ein Marmeladenglas. Drück mal kurz auf Pause und schau, ob du in deiner Umgebung auch zylinderförmige Gegenstände entdecken kannst. Jetzt, wo wir wissen, dass Drehzylinder in unserem Leben eine durchaus präsente und wichtige Rolle spielen, sehen wir uns an, wie sie aufgebaut sind. Grund- und Deckfläche sind immer gleich groß und sind immer kreisförmig. Besitzt der Körper keinen Kreis als Grundfläche, handelt es sich auch nicht um einen Drehzylinder. Der Inhalt der Grund- und Deckfläche hängt vom Radius R ab. Rollt man den Mittelteil des Drehzylinders aus, bekommt man eine rechteckige Fläche, die man Mantelfläche nennt. Die rechteckige Mantelfläche hängt in ihrer Größe genauso wie ein normales Rechteck von Länge und Breite ab. Die Länge der Mantelfläche ist bei einem Drehzylinder aber immer genauso groß wie der Umfang des Kreises der Grundfläche, da sich die Mantelfläche ja schließlich entlang des Kreises abrollt. Hol dir ein Blatt Papier und einen kreisförmigen Gegenstand, zum Beispiel den Deckel eines Marmeladenglases. Rolle einfach das Blatt einmal rund um den Kreis, markiere die Stelle, wo das Blatt beginnt, sich zu überschneiden und misst die Länge ab. Miss jetzt auch noch den Radius deines kreisförmigen Gegenstandes ab und berechne dir den Umfang. Die beiden Ergebnisse sollten übereinstimmen. Drück mal kurz auf Pause und probier es mal selbst aus. Und Hat's geklappt. Du siehst also, dass das rechteckige Papier, das du um deinen kreisförmigen Gegenstand gerollt hast, zur Mantelfläche wird. Die Breite des Rechtecks, also des Papiers, wird nach dem Umrollen des Kreises zur Höhe h des Drehzylinders. Da du den Aufbau eines Drehzylinders nun kennst, ist es nur mehr ein kleiner Schritt zur Berechnung des Rauminhalts, also des Volumens. Das Volumen von einem Drehzylinder berechnet man grundsätzlich genau gleich wie das von einem Würfel oder Quader. Einfach die Grundfläche mal der Höhe, also folgender Formel. Das Volumen V ist gleich Grundfläche G mal der Höhe H. Wie wir vorher gesehen haben, ist die Grundfläche eines Drehzylinders immer ein Kreis. Kennst du noch die Flächenformel von einem Kreis? Drück mal kurz auf Pause und versuche dich an sie zurückzuerinnern. Die Flächenformel für den Kreis ist natürlich der Radius zum Quadrat mal Pi. Es gilt also, die Grundfläche G ist gleich der Radius R zum Quadrat mal Pi. Wenn wir jetzt also für die Grundfläche G R Quadrat mal Pi einsetzen, haben wir auch schon die fertige Volumenformel für den Drehzylinder. V ist gleich R Quadrat mal Pi mal H. Das war es auch schon wieder mit dem ganzen Hokuspokus hinter der Drehzylinder-Volumenformel. Gar nicht so schwierig, oder? Du weißt es also schon, was ein Drehzylinder ist, wo er vorkommt und wie er aufgebaut ist. Auch die Volumenformel kannst du schon herleiten. Wenn irgendwas noch nicht klar sein sollte, geh einfach im Video nochmal zurück und schau es dir in Ruhe an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, dem Basic-Teil, wo es dann ran an die Rechenbeispiele geht. Ciao und Tschüss, euer Benji.